Guten Morgen, heute gibt's den zweiten Teil der Einführung in das Ayurveda. Ich äh, mache keine Zusammenfassung vom ersten Teil, weil das sonst ja, in der Playlist wenn sich einer sozusagen alle Teile nacheinander anschauen möchte, einfach nur nervig ist. Die Playlist habt ihr ja, zum einen hier oben in den Infokarten verlinkt und einmal unten auch in der Infobox, wo ich auch alle meine Playlisten äh, ja, reingepackt habe. Also eine Gartensaison komplett anschauen wollt, dann könnt ihr das hier unten tun, also mein Gartentagebuch. Einfach anklicken und quasi durchweg anschauen oder die Mission Vegan 5 verfolgen oder mein veganes Tagebuch noch einmal von Tag 1 durchweg schauen, wie ich überhaupt veganer geworden bin. Und ja, wenn ihr masochistisch drauf seid, dann könnt ihr euch auch einfach alle meine Wissensvideos am Stück reinziehen. Dafür sind die Playlists da und äh, ja, und das ist eben die Playlist Einführung des Ayurveda und das zweite Video davon. Und äh, ja, entsprechend eben auch unten jetzt auch verlinkt. Ja, wir waren stehen geblieben, dass beim Ayurveda die individuellen Lebenssituationen bzw. generell die Individualität mit ins Kalkül gezogen wird, wenn es darum geht, die Gesundheit des Einzelnen wieder auf Vordermann zu bringen. In dem Zusammenhang habe ich ja auch schon die drei Doshas erwähnt. Pita, Kafa und Vita. Äh Vita Vata. Das, äh, ja, das sind die, die grundlegenden Regelkräfte oder Bioenergien, wenn es darum geht, in Harmonie mit allen zu sein. Wenn eines dieser Doshas was man auch mit Fehler oder mit Abweichung übersetzen kann, dominiert, dann existiert keine Harmonie mehr und entsprechend äh, ja, auch auf den Mensch bezogen keine optimale Gesundheit. Dann ist kein energetisches Gleichgewicht vorhanden und genau das wird dann behandelt. Das, das kann eine sporadische Störung sein <coughs> des Energieflusses, aber auch eine chronische Manifestation eines äh, zu viel oder eines zu wenig eines der drei Bioenergien. Wofür stehen denn nun die Doshas? Zum Einen gibt es das Vata, was das Prinzip der Bewegung darstellt und äh, Körperfunktionen wie das, das Ein- und Ausatmen, der Kreislauf, die Beseitigung von Abfallprodukten und äh, auch die Kommunikation oder den Enthusiasmus darstellt und natürlich auch die physische Bewegung. Das ist Vata. Äh, dann werden diesen Grundfunktionen auch Eigenschaften zugeordnet. Diese Eigenschaften nennt man im Ayurveda Gunas. Für Water wäre das kalt, trocken, leicht, äh, mobil, klar, flink, spröde äh, und noch ein paar andere. Äh, wenn nun eine der Bioenergien gestört ist, wie zum Beispiel jetzt Water, dann treten entsprechende Gunas, also die Eigenschaften dieser Bioenergie besonders hervor und zeigen dem Menschen dann an oder dem Arzt der ihn behandelt unter welcher Störung er gerade leidet. Und äh, dann ist das beim Ayurveda so oder nicht so dass die Symptome behandelt werden, sondern die grundsätzliche energetische Störung. Das ist natürlich und für unser Denken natürlich auch ziemlich fremd, aber auch da wieder Dank an die Physik und deren zunehmende Affinität zu, die, zu, einer, zu einer energetischen Betrachtungsweise der Welt tritt diese ganzheitliche Denkweise nun auch bei der westlichen Welt immer mehr ins Bewusstsein. Wenn, äh, wenn wir mal konkret werden und bei der Bioenergie, also bei dem Dosha Vata bleiben, was für die Bewegung, die Agilität steht, ähm, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene, so kann man wenn ein Mensch unter, unter zum Beispiel hyperaktivem Verhalten leidet, davon sprechen dass sein Vata äh, eventuell erhöht ist. Es ist nicht immer ganz so äh, sonal, eindimensional, weil die Energien auch in Wechselwirkung miteinander stehen. Aber um das Grundprinzip des Ayurvedas zu verstehen, hilft dieses simplifizierte Beispiel auf jeden Fall schon einmal. Die entsprechende Empfehlung, die jetzt ausgehend von dieser Störung äh, ja, gemacht werden würde, wäre jetzt nicht Ritalin zu nehmen um sich besser konzentrieren zu können, ähm, da man ja eben bloß die Konzentration behandelt, eine Ausprägung, sondern dass man äh, ja, die Eigenschaften die dem Vater zugeordnet sind besonders im Auge hat und diese dann entsprechend der Lebenssituation des Individuums in Gänze betrachtet und schaut wo man dann ganzheitlich ansetzen kann. Das wäre zum einen dass Menschen mit einer, mit einer Vata Störung ganz besonders darauf achten sollten Ruhe zu finden und entsprechend eine, eine Meditationsform die auch äh, seine umherkreisenden Gedanken wenn man eine vorliegt, äh, diese beruhigt. Wo tägliche beruhigende Rituale eingeführt werden sollten, wo man Speisen deren Gunas, also deren Eigenschaften das Vata mindern und nicht fördern zu sich nehmen sollte. Ein Guna des, des Vata war zum Beispiel das Trocken und entsprechend sollte man austrocknende Speisen meiden, weil sie das Vata eigentlich immer weiter steigern. Die, die Einordnung der Lebensmittel anhand der Gunas im Ayurveda ist für uns nicht immer nachvollziehbar. aber man kann es nachschlagen und diese Eigenschaften wurden anhand von empirischen Erfahrungen über Jahrtausende verifiziert und sind entsprechend auch fundiert. Äh, aber auch da kann es mitunter aufgrund der Genetik oder irgendwelcher Umweltbedingungen, Konditionierung, körperlicher Konditionierung zu Abweichungen kommen. Ähm, ja, sowohl des Menschen als auch äh, der Art und Weise, wie das Lebensmittel produziert wurde, ob das dann immer noch den Eigenschaften entspricht. Ihr seht, Ayurveda ist wirklich ganzheitlich. Anders gehts ja auch nicht, weil eben alles mit allem verbunden ist. Austrocknen wäre zum Beispiel äh, ja, wir haben viele Arten von Müsli. Dieses ist bei, bei Hyperaktivität strengstens zu meiden. Das wäre auch ein Tipp äh, für Kinder die unter ADS leiden. Direkt schon beim Frühstück etwas. Äh, ja. Taf achten und etwas von ihrem Vata nehmen, reduzieren. Die Kinder brauchen wärmende und nährende Lebensmittel. Ideal wäre zum Beispiel laut dem Ayurveda eine gebackene Banane oder warme Getränke, aber auch da möglichst süffig, Also eine warme Pflanzenmilch, ein warmer Tee reicht da gar nicht aus, weil das nicht nährend genug ist. Auch sollte man immer gleichbleibende, harmonische Frühstückszeiten, ein angenehm beruhigendes und warmes Klima im Raum haben, um Vata zu reduzieren. Solche Dinge kumulieren dann zur Genesung eines, äh, ja, einer, einer ganzheitlichen und, und auch chronischen Waterstörung, äh, wie es zum Beispiel bei Menschen mit ADS der Fall ist. Das ist die Art und Weise, wie man gesundheitliche Störungen auch behandeln sollte. Auch das sagt meine Intuition. Zur Komplettierung nun auch mal die grundlegenden Funktionen der beiden anderen Doshas. Da wären zum einen Pita, was Pita ausgesprochen wird, äh, was mit Temperatur, Weichheit, Intelligenz, Ausstrahlung, Verdauung... Hunger und Durst assoziiert wird und äh, was den Eigenschaften, also den Gunas, äh, was wird, ist leicht, heiß, ölig, flüssig, sauer und scharf. Und entsprechend, äh, ja, wenn dann zum Beispiel jemand über Hitzewallungen klagt, dann könnte sein Peter gestört sein. Und dann muss man wieder entsprechend seiner Lebenssituation und seiner Ernährung das alles darauf anpassen. Und dann regeneriert der Körper ohne Medikamente äh, und kommt zurück in den Gleichklang mit der Natur, indem man eben das Peter im Leben äh, des unter Hitzewallenden Leitenden Leiden, minimiert. Das dritte Dosha ist das Kapha. Die assoziierenden Funktionen sind Stetigkeit, Gewicht, Kraft, Ausdauer, Geduld und Zusammenhalt. Entsprechende Gunas sind kalt, schwer, feucht, schleimig, unbeweglich und süß und da erkennt man schon, dass alles nicht so eindimensional ist, da zum Beispiel bei Vata ich gesagt habe dass kalt ein Guna ist und bei Kapha auch. Und das ist eben auch in der, im, im ayurvedischen Bereich äh, der, der Fall, äh, dass man nicht alles in statische Form pressen kann, sondern dass alles Energie ist, dass alles zusammenhängt und äh, das, man darf Ayurveda nicht als statische Lehre betrachten und man muss ein Gefühl dafür entwickeln und kann sich nicht wie in der westlichen Medizin, äh, wie da immer vorgegangen wird, okay Eigenschaft Vata äh, äh, gestört, also nee ist kalt, Vata ist gestört und äh, deshalb das das das. Also das ist ja eindimensional, das geht nicht, das, äh, es muss natürlich simplifiziert dargestellt werden, um einen Ansatz zu haben. Aber man muss ein Grundgefühl für diese Energien besitzen und entwickeln. Und entsprechend auch nochmal der Hinweis, nicht in, äh, ja, in, in, in vielen <lacht> ja, zu diesen... Ja, ich muss es so sagen, von dem Arbeitsamt finanzierten Ayurveda-Beratern zu gehen, sondern die irgendein Zertifikat an der Wand hängen haben und irgendeine Prüfung abgelegt haben, wo sie lediglich irgendwelche Worte erlernt und reproduziert haben, äh, ja, ähnlich wie die diversen Ernährungsberater, die auf uns einstreben derzeit, sondern zu den Menschen zu gehen, die jahrelange intensive Erfahrungen mit dem Ayurveda haben oder selber an euch und eurem Bekanntenkreis zu forschen und Stück für Stück ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Zusammenhänge wirken. Beim Ayurveda geht es um ein grundlegendes Verständnis auf, äh, ja, auf, auf, auf, auf der, auf der Körperebene und äh, im Zusammenhang damit eben diesen drei Bioenergien und nicht das auswendiglernen lernen der Doshas, der Gunas und der Funktion. Ja, neben den Gunas gibt es auch noch die Mahabhutas die ja, für die Grundlage, die Grundlage der Doshas auf elementarer Ebene sind. Das sind Feuer, Wasser, Erde, Luft und der Raum. Entsprechend äh, man die Gunas zu den Doshas zuordnen kann, kann man dies auch bei den Mahabutas und so wird äh, ja, der Raum und die Luft dem Vata zugeordnet, die Wasser und der Erde dem Kapha und das Feuer das Pita und in Maße wird Pita auch noch Wasser zugeordnet, aber das ist jetzt erstmal egal. Und analog dem Mahabutas können auch Körperbestandteile assoziiert werden, die damit in, in, in energetischer Verbindung stehen. Erde als grobe stabile Erscheinungsform ist mit den Knochen, dem Zellgerüst, dem Nägel, den Haaren und, und generell mit den Stützsubstanzen in Verbindung. Wasser ist die Energie der Körperflüssigkeiten. Feuer ist die Verbindung mit der Wärme und äh, ja, die, die Energie im Körper. Luft ist mit, mit Gasen und, und flüchtigen Stoffwechselprodukten assoziiert. Und der Raum ist in der Tat auch mit den Hohlräumen im Körper oder Erscheinungen wie Zysten oder sowas assoziiert. Ja, und anhand der Gunas und der Mahabhutas und entsprechender Körperfunktion hat man im Laufe der Zeit... Äh, ja, den, den Körper auch so in drei Zonen eingeteilt, von Kopf bis einschließlich der Brust, also hierher sagt man ja das ist so Kaffer. Magen und Darm gegen das bisher als Pita und alles was drunter ist, ist eben Vata. Bloß auch da muss man vorsichtig sein, denn auch die alten Inder haben ein Gehirn was auf Mustererkennung basiert und haben immer weiter versucht das Ayurveda zu beschreiben und es sozusagen zugänglich zu machen und äh, entsprechend an folgende Generationen das so zu vermitteln. Aber mit jeder Pauschalisierung, Generalisierung, Vereinfachung läuft man die Gefahr die Ganzheitlichkeit aus den Augen zu verlieren und dann ist es egal. Ob im Ayurveda, in der Physik oder im alltäglichen Leben, da hat man immer die Problematik, dass man sich dann, wenn man die Grenzheitlichkeit aus den Augen verliert, dass man sich der Realität entfremdet. Und dann ist es wieder ganz schwer in den Flow der Harmonie zu kommen. Ja, das wäre mal so kurz zusammengeführt, äh, zusammengefasst, die drei Doshas und eben entsprechend ihrer assoziierten Gunas und die zugrunde liegenden Mahabhutas. Im dritten Teil werde ich versuchen, mit euch einen, ja, einen gemeinsamen Konstellationstest, Konstellation per YouTube zu machen. Aber das braucht einiges an Vorbereitung und ist auch nicht so leicht äh, als Video. Aber damit ihr zumindest eine Ahnung habt, wo vielleicht bei euch die Reise so hingeht, welche Konstitution ihr habt äh, und neben dem grundsätzlichen Wissen über Ayurveda vielleicht sogar äh, in dieser Reihe etwas Praktisches für euch ableiten könnt und rausziehen könnt, ähm, wäre das eigentlich ein Wunsch von mir, das sozusagen im dritten Teil zu bringen. Muss ich mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video und wenn ihr auch die nächste Folge der Ayurveda-Reihe nicht verpassen wollt, dann abonniert mich hier oben. Wenn ihr es nicht schon getan habt, ich freue mich wie immer über kurzes oder längeres Feedback zum Video, ob alles verständlich war, ob ich vielleicht doch wieder zu schnell geredet habe hab ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, und auch eure Gedanken zum Thema Ayurveda. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Ciao.